Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir wieder Watch Dogs Legion. Wir sind jetzt endlich mit der Story durch, wir haben die Nachstory Mission durch und jetzt können wir endlich mit den Nebenquests anfangen, auf die ich sowieso schon so lange Bock hatte. Ich gehe jetzt einfach hierhin, erreiche die Sozialsiedlung für die Mission synchronisieren. Ich auch verfolgen und das ist sogar ganz in der Nähe Da kann ich zu Fuß hin, auf geht's, da hinten sieht es noch Ganz hübsch aus und hier jetzt nicht mehr Ah, oh, stell dir vor, du wohnst dort Oder stell dir vor, du wohnst hier, naja oh, Und hier gibt es auch so einen Fußballplatz in einem Käfig Ich weiß nicht, ob ihr auch in so einem Block mal gelebt habt Aber ich habe das Gefühl, jeder Block hat genau so einen Käfig Hier, das Tor ist ein bisschen breit Also, so, normalerweise Sind in solchen Käfigen die Tore Wenn überhaupt dann auch noch kleiner Als normalerweise naja, ich muss auf jeden Fall nach da ganz oben Türme hochklettern, wie man es von Ubisoft-Spielen kennt. Dann gehen wir hier einfach mal rein. Ich meine, was sollte dabei schon schief gehen? Da vorne haben wir eine Straßenkünstlerin und sogar so eine Drohne. Oh, ich wollte die nicht ausschalten, ich habe mich verklickt. Naja, dann machen wir jetzt erstmal ein bisschen Rambazamba. Person 1 ist ausgeschaltet und dann nehmen wir hier einfach weiter. Uiuiuiui, was schießt denn da in meine Richtung? Hört auf, so viele böse Wörter zu sagen. Das Video ist PG clean. <lacht> Uiuiui, hier ist ja immer noch... Oh, oh, oh. Ah, Ich dachte, das Tränengas ist inzwischen schon weg, aber ist es nicht. Oh, hübsches Auto. Gut, immer einen Taser dabei zu haben. Mit dem schleiche ich mich einfach mal an. Das ist das schöne an die im hacking Das erste Mal, ich habe das Spiel durchgespielt und jetzt habe ich das erste Mal die Fähigkeit virales Hacking eingesetzt. Wenn man bei einem Hack die Taste gedrückt hält, dann wird der Hack auch auf umlegende Ziele angewandt. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel Falle scharf machen gedrückt halte und hier eine weitere Falle in der Nähe wäre, würden alle anderen Fallen in der Nähe auch scharf gehen. Okay, ich habe jetzt keinen Weg nach oben gefunden, dann muss ich wohl kurz mal einen Agentenwechsel vornehmen. Wo ist denn Roxana? Da ist sie. Roxana Borowski. Dann los. Dann haben wir hier eine Drohne. Oh, ich habe sie deaktiviert, ich bin ein Idiot. Und hoch. Fast sind wir ganz oben und da wären wir dann. Hm, was könnte das hier denn sein? Synchronisieren wir mal Backlay. hier zu so Assassin's Creed, jetzt fehlt nur noch der Adler. Aber der Adler, es ist kein Adler da. Und kein Adler da schreit, was soll das? John, so, jetzt müssen Diese wir mal neue Mechanik. ich meine, dieser Patch, war ein Erfolg. Schau mal, was du freigeschaltet hast. Audiodatei, yeah. Das ist deine Nachricht an Darcy. Ich habe dir gesagt, du sollst mir nicht folgen. Also wette ich, du hast genau das Gegenteil gemacht. Die Templer haben sich in der Stadt breit gemacht. Ihre Agenten sind überall. Sös, Elbien, sogar bei Clan Kelly. Ich markiere möglichst viele Informationen für dich oder sonst jemanden aus der Bruderschaft. Wir können sie schlagen. Wir müssen es nur versuchen. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Aber wenn wir gegen Leute kämpfen, die sowieso schon auf unserer Abschussliste stehen, dann nur zu. Okay. Schade, dass wir jetzt nicht in einen Heuhaufen springen konnten. Und vor allem die neue Mechanik. Mhm, auf Türme klettern, neue Mechanik. Aber verfolgen wir mal die Mission, erreiche Leather Lane. Da kann ich auch... Ah nee, ich kann da einfach hinfliegen. Darcy, wenn du das hörst, die Dinge hier stehen noch schlechter als befürchtet. Die Templer sind im Besitz von Assassinen-Artefakten und halten sie einfach unter Verschluss. Ich habe versucht, einige Artefakte zurückzuholen. Aber das ist nicht so einfach. Die Kästen sind mit Blockaden versehen. Sobald man gesehen wird, werden sie aktiviert. Die kann man dann längere Zeit nicht mehr öffnen. Du warst immer besser im Schleichen als ich. Ich hoffe, du kannst dieses Zeug der Bruderschaft zurückbringen. Ich muss schleichen. Aber zählt entdeckt werden, auch wenn ich Leute in die Luft sprenge. Amüsieren wir uns. Ich wette nicht. Wir probieren es einfach mal aus. Komm mal ran. Da, da schleicht niemand rum. Das Ding explodiert einfach nur. Gibt es einen Weg den nach, den nach den hier oben? Euch? Ich glaube nicht, oder? Dann glaube ich, bin ich hier sicher. Aber hier habe ich mich schon so oft reingeschlichen. Hier ist niemand. Ich such weiter. Einfach mal anlocken. So. <lacht> Zählt der spider zu entdeckt werden? Die? Ja, bei dem bin ich vorsichtiger. Den spider nehme ich mal nicht raus. Ah. Ah. Ohne entdeckt zu werden. Easy. Eine Halskette, die früher Besitz von Jacob Fry war. Eines wohlbekannten Assassinen und Anführer der Londoner Gang, The Rooks. Cool. Aus Assassin's Creed Syndicate, falls ihr das nicht kennt. Lucas, das waren jetzt zwei Tage und es reicht einfach. Ich kann für die Suche nach dir nicht meinen Hals riskieren. Schlimm genug, wenn du dich umbringen lässt, aber es ist verdammt egoistisch von dir, mich damit reinzuziehen. Mhm. Wir können die Templer nicht schlagen, selbst wenn jeder, der von uns übrig ist, gemeinsam in London einmarschiert. Die Assassinen sind noch nicht stark genug. Du warst schon immer so ungeduldig. Jetzt hör endlich auf, dich verdammt nochmal zu verstecken und lass mich dich finden. Heck erfolgreich. Nice, dann machen wir mal die nächste Mission Die ist auch da ganz in der Nähe Dann mache ich direkt eine Schnellreise dorthin Hey Darcy, ich finde überall in der Stadt Templer Sie sind sehr zurückhaltend, verstecken sich hinter Wachen in ihren Büros Ich habe gemerkt, dass ich sie rauslocken kann, wenn ich ihre Netzwerke hacke und einfach alles demoliere Sie wissen lasse, dass ich hier durchschaut habe ich musste mich mit vielen Lakaien rumschlagen, bis der Templer rauskam Aber es hat geklappt, nur so ein Vorschlag Okay, ich bin nicht Darcy Oh, ich wurde entdeckt ich brauche Deckung. Ab ah! Ab Nicht Verstärkung. Angriffsdrohne ist unterwegs. Ab, das mich eh nicht. Ich ad. Hopp! Ab Ab Nee, mehr habe ich nicht drauf, aber es reicht, glaube ich. Ab. dass Da ist die Verstärkung bekommen Check das mal! Ich muss mich kurz zurückziehen. Weil ich war ein bisschen verwundbar dort, wo ich positioniert war. Kommen die hierher. Ehren Männer. Habe ich ein paar nettere Waffen? Irgendwie nicht. Verdammt! Ich glaube, der ist weg. Warum darf ich das Ding dann nicht... Na gut, dann nehme ich. Mhm. Nur noch einer übrig, dann kann ich ja jetzt reingehen. Ich nehme hier mal kurz den Schlüssel mit. Dann kann ich den Server hacken. Gib mir einen Moment, um alles auf diesem Templer-Computer zu ruinieren. Aber ich hab doch. Oh, das ist auf. Wir mussten lediglich alles und jeden klein hauen, aber hier ist die Templerin. Oh, das macht Spaß mit der Diegel. Ich brauch Deckung! Was dauert da so lange, verdammt? Oh, das oh, oh, oh. Lukas, Ich hoffe, du findest okay. das. Es tut mir leid, dass wir an dem Tag, an dem du gegangen bist, gestritten haben. Ich bin immer noch sauer auf dich, weil du nach London abgehauen bist und ich hinter dir her musste. Aber trotzdem, es tut mir leid. Du hast dich so dumm verhalten und ich konnte nicht zu dir durchdringen. Eine Assassine zu sein bedeutet nicht, kopfüber in Dinge reinzurennen. Wir lassen uns Zeit, verstecken uns in den Schatten, warten auf den richtigen Augenblick zum Zuschlagen. Wahrscheinlich hätte ich alles besser erklären sollen, ohne zu schreien, aber, aber das solltest du alles schon wissen. Das soll eine Entschuldigung sein. Tut mir leid. Bitte lass uns nach Hause gehen. Du hast dieser Templerin gezeigt, wer hier das Sagen hat. Genau. Wir haben das Sagen. Genau. So, und für die nächste Mission mache ich einfach mal eine Schnellreise hierhin. Und, ja, Zutritt für Albion oder für die königliche Wache, die zufälligerweise schon auf dem Grundstück ist. Dann mache ich Agentenwechsel dorthin. Damit ich auch endlich mal was davon habe, eine königliche Wache zu spielen hier. Die natürlich auf dem Gelände mit dem falschen Outfit steht. Was soll denn das? Jetzt muss ich vom Gelände runter, um das Ding anzuziehen. Okay, ich bin vom Gelände runtergegangen und ziehe jetzt mein Outfit an. Und jetzt darf ich wieder aufs Gelände raufgehen. Wow. Lol, no, hier ist einfach ein Auto gespawnt. Dann joggen wir mal rüber. Auf dieses wunderschöne Gelände hier. Wisst ihr noch damals, als Jacob und Evie Fry zum Ritter geschlagen wurden. Und hier mit der Queen gechillt haben. Ja gut, das ist fast 200 Jahre her aber. Herr Inspektor. Hier gehen wir mal einen unkonventionellen Weg. Ah, sorry, aber Albion kann ich nicht leiden. Das ist was Persönliches. Und das letzte Mal, als ich hier war und entdeckt wurde, hatte ich einen ziemlich heftigen Kampf mit Alex Albrecht. Also, man muss tun, was man tun muss. Gut, dann gehen wir hier mal ran. Ohne entdeckt zu werden, natürlich. Hopp. Die bevorzugte Waffe der legendären Assassinen, Evie Fry. Die Waffe ist eingerostet und beschädigt und daher nicht mehr für den Kampf geeignet. Schade, weil damit habe ich echt gern gekämpft. Evie Fry hat Style. Lukas, ich weiß, du hast diese leuchtende Idee, dass unsere Vorfahren schon einmal London im Alleingang von den Templern gerettet haben. Also, warum machen wir es nicht auch... Aber dahinter steckt mehr, oder? Sie hatten eine ganze Bande hinter sich. Und Hilfe von einem anderen Assassinen. Einige der brillantesten Menschen, die je geboren wurden, waren ihre Verbündeten. Und trotzdem war ihr Kampf schwer. Wir haben niemanden. Nur uns beide. Nicht, dass ich damit sage, ich helfe dir bei dieser verrückten Idee. Aber meine Aussage steht. Unsere Vorfahren wurden viele Male fast getötet. Wir könnten genauso leicht sterben. Das ist die Wahrheit. Eindringen erfolgreich. Nice, danke Beckle Dann geht's weiter Resynchronisierung Yo Ruhe dich nicht auf den Lorbeeren aus. Es gibt noch mehr zu tun Und Verfolgen wir die nächsten Missionen Erreicht das Restaurant FLVR Fruity Loops in VR Da muss ich mit Jane rein Mir fällt gerade ein Fruity Loops ist nicht Candy Crush Egal Hoffentlich bist du gerade nicht beschäftigt Du bist dran Warum bollst du Ich hab die immer was in der Pipeline, Bags Nur Langweiler langweilen sich Genau Oh, ich muss wieder ganz oben aufs Dach rauf Na Gott sei Dank ist hier so ein Drohnenport dann rufen wir mal kurz eine Frachtdrohne, die nicht bereit ist, dort zu landen. Meinetwegen. Hopp. Und. Oh, was habe ich getan? Ich habe gerade, glaube ich, irgendein Auto. Ist ja auch egal. Hoch geht's. Und wir resynchronisieren uns. Mit dem neuen Patch. Es gibt nicht mal einen Audiolog, das ist ja schade. Ich rufe mal kurz eine Kampfdrohne, Bei den Technikpunkt will ich noch mitnehmen. Die Drohne ist übel. Übel gut ist die Drohne, ne? Und schon haben wir's. Da ist der Technikpunkt. So, unsere nächste Mission ist dort Erreiche die Rotherhide Dogs Dann machen wir das mit Camilla Taylor Die kam sowieso ziemlich kurz in dem Let's Play Und jetzt darf ich wieder nicht entdeckt werden Uiuiui Ich lasse mich einfach drauf ein Oh, ich muss hier rein Okay Und da muss ich ran Okay Hopp Und ran da Mal sehen, was wir jetzt finden. Eine Armschiene, die von vielen Mitgliedern der Londoner Bruderschaft im 19. Jahrhundert getragen wurde. Kunstvoll gearbeitet, aber etwas abgenutzt. Also ich glaube, diese Missionen hier sind alle nur Fanservice, weil hier werden halt wirklich nur so Assassin's Creed Syndicate äh, Sachen. Hey, weißt du okay, schön, lass dich umbringen. Sollen die Templer dich doch holen und tun, was sie wollen? Ich habe genug davon. Du bist so bockig. Ich werde aus dieser verdammten Stadt verschwinden, mich mit anderen Assassinen neu formieren und mit ihnen London zurückerobern, wenn der Zeitpunkt stimmt. Du bist jetzt auf dich alleine gestellt. Verstehst du? Alleine. Heck erfolgreich. Jacob und Evie Fry wollten damals auch ganz alleine London übernehmen. Aber sie haben auch wie sie eben schon gesagt hat, Unterstützung auf ihrem Weg gefunden. Übrigens, wenn ihr keine Ahnung habt, was Assassin's Creed ist oder worum es hier überhaupt geht, schaut euch gerne mal Assassin's Creed Syndicate an. Ich starte jetzt kein Assassin's Creed Syndicate Let's Play, weil ich mache gerne Blind Let's Plays und Assassin's Creed Syndicate habe ich schon zweimal durchgespielt. Wir gehen jetzt zur nächsten Mission, sagen wir die hier. Die ist direkt dort und da kann man als Albion-Person rein. Ich gehe da trotzdem als Clan Kelly-Person rein. Ey, was guckst du denn da? Ich kann dir helfen, wenn du möchtest. Einen Augenblick. Guck mal, alles was du machen musst, ist in so ein Auto hier einsteigen. Dann fährst du da einfach durch. Hier muss ich zum Glück nicht, nicht entdeckt werden. Nur, dass du abgelenkt bist von eurer Security. Dass du nichts mitbekommen hast. Dass ich von dir nichts mitbekommen habe. Oh, da vorne. Wurde von Agent Duncan Abdo angegriffen. Interessant. Ab, ab. Jetzt nicht nur von Duncan sieht mich denn jetzt schon wieder? Dann hacke ich das Ding mal kurz. Nenn mich nicht okay, Ischer. Okay, ich formatiere dann mal die Templer-Hardware. Ich würde dich heute lieber nicht töten. Ich habe hier eine echt gute Deckung, ne? Wir haben wohl Eindruck hinterlassen. Da ist der Templer. Neutralisiert den Templer Markus Kahn. Oh mein Gott, der war mal Fußball-Nationalspieler. Ich finde die Verdächtige nicht. Ja, läuft da rein. Schade, ich, ich habe leider verraten gedrückt, das Kapern. Schade, schade, schade, schade. Das hätte helfen können. Aber den Markus, den hole ich mir jetzt noch. Weg ist Hallo Lukas. Also gut, offensichtlich habe ich London nicht okay. verlassen. Jedenfalls noch nicht. Ich hatte gehofft, du würdest die Dinge ein bisschen einfacher machen und mich suchen. Vater hatte recht. Du bist genauso stur wie er. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob ich jemals zurück kann mit oder ohne dich. Wir haben eine Abmachung zwischen den Assassinen und den Templern gebraucht. Allein in London zu sein, ist ein Todesurteil. Du hast diesem Templer gezeigt, wer hier das Sagen hat. Genau. Wir, wir haben das Sagen. Der Drohne da oben geht es irgendwie auch nicht so gut, oder? Ah, jetzt geht's wieder. Hier ist die Mission scheinbar bei Tidus. Wechsel ist noch nicht verfügbar. Jetzt ist der Wechsel verfügbar. So, also Agentenwechsel zu unserer Fluchtwagenfahrerin, die exakt so aussieht wie Naut. Und sie tritt gerade eine Lieferdrohne kaputt und klaut irgendwas. Nachher hat Tidus Advanced Technologies. Oh, hier muss ich auch wieder den Templar server hacken. Dann habe ich vielleicht nicht die beste Ausrüstung mit ihr, oder? Ah, ist so egal. Scheint mir kein freundlicher Ort zu sein. Boah. Oh ja, hier gibt es tatsächlich ein paar Leute. Gut, dass du abgelenkt warst. Untersuchung wird durchgeführt Was ist das? Mhm, waren das alle oder bin ich einfach nur blind? Ah, peinlich okay. ja. Weg ist die So ja sonst noch wer? Irgendjemand, Bock? Hm? Hat jemand von euch Bock? Habe ich gerade Bock gehört oder was? Worauf oh, geht's Da oben ist noch nichts. Ich wünschte, ich könnte hier reinfliegen. Aber diese Tür ist nicht für mich gemacht. Vielleicht seitwärts? Schade. Ja, geh mal nachsehen. Ja, geh mal vor. Traust du dich? Traust du dich? Traust du dich? Hm? Ja, die sind alle hier auf dieser Ebene. Und hier ist ein technik -Po. Hoi, hi! Und hier würde ich an den Technikpunkt rankommen. Oh, passe ich hier rein? Ich passe hier rein! Yeah! So, viel existiert hier doch jetzt nicht mehr, oder? Das waren alle. Ja, und das waren alle. Dann gehen wir mal rein. Ich habe noch keine Lust auf die Verstärkung, aber... ich bin hier echt ohne Deckung. Aber ich mache das einfach mal. Gib mir einen Moment, um alles auf diesem templer computer zu ruinieren. Bleiben Sie da. Ah. Wir mussten lediglich alles und jeden klein hauen, aber hier ist der Templer. Ja. Das waren jetzt alle, oder? Ah, nee, ganz nicht. Nicht, nicht. Der Templer hat es überlebt. Werden die Assassinen mich zurücknehmen, mit oder ohne dich? Ich weiß nicht, vielleicht. Ich weiß nur, dass ich London nicht ohne dich verlassen kann. Ich will es nicht, also suche ich nach dir. Hoffentlich findest du diese Nachrichten, kommst zur Vernunft und suchst mich. Wir müssen nur abhauen, bevor wir wirkliche Schwierigkeiten bekommen. So, dieser Templer wird jedenfalls nicht mehr weiter hier herumtemplern. Ja, Aber was ist denn ein Templer? Und was sind Assassinen und warum helfen wir denen? Ach ja, stimmt, die Antwort auf die Frage lautet einfach so... So, deinen Technikpunkt nehme ich jetzt aber auch noch mit. Du warst ganz gut, schätze ich. Ich war ganz gut. Danke. Die Drohne chillt jetzt hier und denkt sich so, hey, was habe ich gemacht? War ich das? Ja, das warst du. Nein, wir verlassen das Gebiet. Und dann gehen wir mal zum Versteck und sprechen mit Berkeley. Oh nein, ich habe E gedrückt statt W. Passiert mir immer wieder. So, da ist Berkeley dann sprechen wir mal mit ihm. Was geht? Wie soll ich das sagen? Ich scheine auf einen uralten Konflikt gestoßen zu sein. Die Aufnahme, die du gehört hast, kam von einer seltsamen Drohne, die durch die Stadt fliegt. Die Namen der Konfliktparteien sind ziemlich offensichtlich. Assassinen und Templer. Aber es scheint online keinerlei Aufzeichnungen zu ihnen zu geben. Nicht einmal in den dunkelsten Ecken des Darkwebs. Also sind das entweder LARPA mit sehr viel Fantasie mhm. oder wir haben es hier mit zwei Gruppen zu tun, die älter und mächtiger sind, als wir es uns vorstellen können. Dann schauen wir mal, was wir rausfinden. Gute Idee. Conny hat dabei geholfen, die Daten von der Gruppe zu analysieren. Sie wartet sicher schon darauf, dir mehr zu erzählen. Danke, Bexy. Ich habe dabei geholfen. Augenblick, ich muss kurz mit Conny sprechen. Wer ist Conny? Wer bist du? Ja, bin ganz ohr. Ich bin ein paar Hinweisen gefolgt, die wir aus dieser Aufnahme erhalten haben. Assassinen, Templer, dieser Lucas-Typ und die seltsame Drohne, von der wir die Aufnahme haben. Es gibt nicht viel zu den ersten drei. Aber die Drohne? Ein Prachtexemplar. Mhm. Was soll das heißen? Sie wurde von keinem der großen Waffenfabrikanten hergestellt. Sie hat keine Seriennummer oder sonstige Identifikationsmerkmale. Ich habe die Baupläne über einen Proxy gefunden. Das Design ist echt irre. Außerdem habe ich genug GPS-Daten, um den Flugweg zu rekonstruieren. Wie es auch immer hier vor sich geht. Das ist eine große Sache. Find das Ding besser. Okay. Absolut. Mach ich. Danke, Conny. Hier steht, finde die seltsame Drohne. Wenn ich hier eine Schnellreise mache, ist sie wahrscheinlich weg. Ich mache aber trotzdem hier eine Schnellreise, weil ich bin ja gerade mit meiner Fluchtwagenfahrerin unterwegs und mit der kann ich doch bestimmt die Drohne schnell jagen. Da haben wir schon das Auto. Steigen wir ein. Hey, ah, wir Digger. sind London. Warum? Mach die Augen auf. Ja, wirklich. Das ist jetzt deine Schuld. Ich habe extra gewartet, bis du vorbei bist und dann springst du nochmal davor. Unsere Analyse des Flugwegs der Drohne deutet an, dass sie in der Nähe ist. Sieh dich um. Da ist die Drohne. Ich brauche eine Kommunikationsbrücke, bevor ich dauerhaft darauf zugreifen kann. ohne eine Jagddrohne. Ah ne, die bewegt sich gar nicht. Ich konnte die Brücke nicht beenden, aber ich konnte den Kasch der Drohne teilweise herunterladen. Das ist der früheste Eintrag. Geh nicht, Lukas. Wenn die Templer dich in London finden, werden sie dich töten. Keiner von uns wird mehr sicher sein. Auf sicher. Wenn unsere Vorfahren es alleine mit den Templern aufnehmen konnten, kann ich das auch. Gott, ich will nichts mehr darüber hören, wie toll Jacob und Evie Fry waren. Darcy, wenn du nicht helfen willst, die Gruft zu beschützen, dann steh nicht im Weg. Folg mir nicht, mach einfach gar nichts. Mach's gut. Endlich ein paar Infos, die ich online finden kann. Jacob und Evie Fry, berüchtigte Gangster-Zwillinge aus dem London der 1860er Jahre, töteten einen Industriellen namens Crawford Steric. <lacht> Na gut. Aber was ist mit der Gruff? Was könnte das wohl sein? Unsere Analyse des Flugwegs der Drohne deutet an, dass sie in der Nähe ist. Sieh dich um. Ich höre, ja, das war so ein cooles Gimmick. Die Drohne hat ein Adlergeräusch gemacht, als sie sich zerstört hat. Übrigens, Berkeley, du bist eine ultraschlaue KI. Du weißt, dass man Cash Cash ausspricht und nicht Cash. Warum hat sie gelacht bei Crawford's Derek? Derek war voll gefährlich und so. Er war voll der böse Mann. Und stand in ihrem Eintrag nichts davon drin, dass Jacob und Evie Fry... Lol, das Auto fährt einfach weiter. Dass Jacob und Evie Fry zum Ritter geschlagen wurden. Ja? Ich habe zwar nicht alles geschafft, aber ich habe mehr von dem Cash. Ja, Hab ich dich, du Karl. Ich weiß, wo du meinen Bruder festhältst und ich komme ihn holen. Dann aber mal schnell. Das verdoppelt meine Chancen, die Gruft zu finden, bevor der Tag vorüber ist. Ich glaube, ich packe dich auf einen Stuhl direkt neben deinem Bruder. Ich freue mich schon auf deine Reaktion, wenn du siehst, was ich mit ihm gemacht habe. <lacht> Red nur so weiter und ich sorge dafür, dass dein Tod schmerzhaft sein wird. Diese Unterhaltung wurde vor ein paar Minuten aufgenommen. Vielleicht können wir helfen, bevor es zu spät ist. Ja, easy. Unsere Analyse des Flugwegs der Drohne deutet an, dass sie in der Nähe ist. Sieh dich um. Da, ein weiterer Download sollte reichen. Machen wir. Kommunikation eingerichtet. Hallo? Jemand da? Du hast mich gefunden. Das wurde auch Zeit. Auffindbar und gleichzeitig verborgen zu sein, ist schwieriger, als es klingt. Ich bin von Dads Hack. Wir wollen helfen. Das habe ich mir gedacht. Wer sollte schon so gut hacken und checken können? Ihr habt sicher gehört, was vorgefallen ist. Wenn ihr helfen wollt, meinen Bruder zu retten, dann trefft mich dort. Von Angesicht zu Angesicht. Also Darcy, du und dein Bruder seid Assassinen. Und dein Bruder wurde von den Templern geschnappt. Wie hat das alles überhaupt angefangen? Sorry, ich habe leider keine Zeit für eine Geschichtsstunde. Sagen wir einfach, die Bruderschaft der Assassinen will Freiheit für alle und der Templerorden will sie nicht. Allerdings hat die Bruderschaft auch schon bessere Tage gesehen. Wir sind nicht mehr viele und verstecken uns außerhalb der Stadt. Inzwischen treiben die Templer an nahezu jedem Ort in London ihr Unwesen, außer in der Gruft der Assassinen. Und während ihr in der Klemme steckt, dachte dein Bruder, es wäre eine kluge Idee, mal in London Ärger zu machen. Klingt sehr nach uns eigentlich. Naja, also das sind Freiheit für alle. Und der Templerorden will Ordnung. Und Ordnung erreichen, erreicht der Templerorden nach ihrer Ansicht durch Macht und Kontrolle. Also ist das. Das Auto muss kurz wegfahren. Sonst komme ich hier nicht mehr raus. Danke. komme ich nach hoch. So, dann treffen wir mal Darcy. Berzeg und die Assassinen. Hätte das jemals irgendwer erwartet? Ja. Das stimmt schon, ja. Okay. Was machen wir? Lucas wird in diesem Polizeirevier von den Templern festgehalten. Ich habe mir ihr Sicherheitssystem mal angesehen, aber du kommst da sicher besser rein als ich. Wenn du dich reinhacken und meinen Bruder finden kannst, gehe ich rein und hole ihn raus. Wie klingt das? Das klingt dazu ja schön, um wahr zu sein. Ich muss jetzt gar nicht rein. Für das Polizeirevier. Da wir jetzt verbunden sind, kann ich mit dir einen Blick ins Gebäude werfen. Sobald ich weiß, wo Lukas ist, übernehme ich. Hopp. Hallo? Was war das denn für einen Sprung? Nochmal neu. Und hopp. Scheinbar brauchen solche Sprünge ein bisschen mehr Ankündigung. Da ist das Ziel. Von da kannst du herunterladen. Jo, mach ja, mache ich. Hä, wo ist die Wache hin? Da ist die Wache. Sie ist einfach nur zu gut getarnt. Ignoriert mich. Und das will ich auch mitnehmen. Wenn der Assassine im Polizeirevier ist, finden wir ihn. Okay, dann suchen wir mal. Vielleicht kannst du mich ja in einer Sache aufklären. Warum geschieht es immer und immer wieder, dass die Assassinen auf nichts reduziert werden? Piraten, Eremiten, Straßenschläger. Nachdem sie so oft ausgelöscht wurden, sollte man doch denken, dass sie aus ihren Fehlern lernen würden. Ich weiß nicht. Was meinst du dazu? Ich habe dir bereits gesagt, wo sich die Gruft befindet und was sich darin versteckt. Ich sterbe lieber, als auch nur ein einziges weiteres Wort von dir zu hören, du sadistischer... Oh, dazu kommen wir noch, glaub mir. Aber eins nach dem anderen. Ich möchte, dass du lebst, wenn mein Team einen Weg in deine kostbare Gruft findet. Du sollst zusehen, wenn wir die letzte Festung der Assassinen im Namen des Templerordens einnehmen werden. Auf dem Buckingham-Gelände weitersuchen. Wir finden einen Weg rein. Und möge uns der Vater des Verstehens leiten. Natürlich. Nein, ich werde ihn töten. Das wäre nicht sehr schlau. Die Security weiß von unserem Eindringen. Wir verschwinden besser. Ja, wir nehmen denselben Ausgang, den wir auch eingenommen haben. Also irgendwie wusste ich, dass die Gruft auf dem Buckingham Palace Gelände ist. Und das sollten die Templer eigentlich auch Bereit? gewusst haben. Wir dürfen keine Zeit vergeuden. Ich habe ein bisschen zu diesem Templer geforscht, der seinen Monolog gehalten hat. Sah nach einer sicheren Sache aus. Er heißt Graham Westerly, Geheimdienstkoordinator für das Königshaus. Er leitet das SRS-Büro im Buckingham Palace. Und wie es den Anschein hat, sucht er für die Templer die Gruft der Assassinen. Westerly ist in Übersee dafür bekannt geworden, Häftlingen Informationen zu entlocken. Danach haben sie weder Zähne noch Fingernägel. Wir haben es also mit einem zu tun. Wenn die Templer planen, die Gruft der Assassinen zu übernehmen, würde ich damit im Kampf anfangen. Westerly hat seinen Leuten gesagt, dass sie auf dem Gelände des Buckingham Palace suchen sollen. Da muss die Gruft verborgen sein. Triff mich dort, dann suchen wir einen Weg rein. Geil. Yo. So, bevor wir da hingehen, ich finde, Lucas hätte ja. Graham schon ich erzählen so. können, dass... Die Assassinen immer wieder zurückkommen wegen dieser Idee, die halt in den Menschen eingepflanzt ist, von wegen Freiheit. Aber ist ja auch egal. Agenten wechselt zu Robert Penn. Der ist unser Mann für den Buckingham Palace. Ich hab doch gewusst, es würde sich lohnen, so einen zu rekrutieren. Machen? Immer und überall. Los geht's. Autopilot. Autopilot aktiviert. Yeah. Was machst du da, Elbin? Was machst du da? Willst du mich rollen? Autopilot deaktiviert. Ich fahr selber. Jetzt wimmelt es hier nur vor Wachen. Westerly war sehr fleißig. Ich fange das Funkgeplauder der Wachen ab. Der Eingang zur Gruft ist hinter einem großen Steinbrocken, den niemand wegbewegen konnte. Ich kann ihn bewegen, ich weiß es. Aber zuerst musst du mir mit diesen Wachen helfen. Dann legen wir mal los. Ich bin mir nicht sicher, aber das ist doch dieselbe Gruft, bei der der Showdown von Assassin's Creed Syndicate auch stattgefunden hat, oder nicht? Das heißt, eigentlich wussten die Templer doch von der Gruft. Oder ist hier noch eine Gruft unterm Gelände von Buckingham Palace? Äh, ah, erwischt. Ah, so kann man das auch machen. Dann suchen sie noch mehr. Suche alles hier. Entschuldigen alles Sie, sein. Sir. Ist hier irgendwas passiert? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sehr gut. Hallo, der Typ, dem geht's nicht gut. Ich kann ihm aber auch keinen Schaden zufügen, weil ich kann seinen Block nicht durchbrechen. Wenn ich Block durchbrechen drücke, passiert nichts. Ignorieren wir ihn. Okay. Hä? Heute will das Spiel nicht so ganz. Das habe ich aber schon beim Start des Spiels bemerkt. Er ist der Brocken. Die beiden kann ich jetzt auch noch ausschalten und aus irgendeinem Grund ist die KI heute sehr dumm. Gar nicht übel. Ja, kein Problem. Ab. Jetzt haben wir alle. Alle Wachen sind erledigt, aber wir müssen Darcy mehr Zeit verschaffen. Machen wir uns am Sicherheitssystem zu schaffen. Ja, machen wir. Und jetzt kommt Verstärkung, ne? Erledigt, jetzt liegt es an dir, Darcy. Nicht? Keine Verstärkung? Okay. Hm, Assassin's Creed. Ich darf Darcy spielen. Okay, sie du schaffst ging? das. Todessprung, easy, mache ich. Na, das war jetzt aber nicht so, wie man es kennt. Unglaublich, dass ich noch nie hier unten gewesen bin. Ach, warum hat das so lange gedauert? Ui. Das ist mal interessant. Interagieren wir mal. Ah ne, ich soll die Symbole, die hier sind, machen, oder? Okay. Also das ist richtig. Und hier muss ich noch einmal drehen. Also hier voll das Skyrim-Rätsel. Und wir haben's. Ich will rüber. Alles klar, wer baut solche da sind Statuen? Da und Jacob Fry. Das hätte Lucas wirklich gefallen. Der andere Typ. Ist das der, für den ich ihn halte? Das ist Evie? Das ist Edward Kenway. Ich meine, Edward Kenway hat seine Lebzeiten ja am Ende auch in Großbritannien verbracht. Warte, halte X gedrückt, um Darcy's Frachtdrohne zu rufen. Adlerdrohne. Warum steht da dann Frachtdrohne? Okay. Hier kommt Musik, also ist hier was. Gucken wir hier mal rein. Das ist Jacob und der hat ein D. Warum auch immer Jacob hier diesen Stab hat, der ja eigentlich Evies bevorzugte Waffe war. Aber machen wir mal. Jacob bekommt dieses D. Das ist ein Y. Das ist das D. Hier haben wir alter ihr. Es ist krass, dass ich die Assassinen erkenne. Aha. Wenn das nicht der jüte Edward Kenway ist, mit einem Y und einem Strich durch. Der geht's dann auch nochmal hoch. Oh, hier bin ich schon wieder. Also Edward, du kriegst ein Y mit einem Strich durch. Haben wir. Jetzt fehlt nur noch Ivy. Die finden wir doch bestimmt hier, oder? Jo, da ist sie doch schon. Kennt man sofort. Und sie hat einfach nur einen Strich. Alles klar. Evi bekommt einen Strich. Nicht das. Auch nicht das. Das, yes, wir haben es. Augenblick. Hier haben wir Ivi nochmal mit so einem P. Habe ich sie gerade verwechselt? Dieses P hier. Und Edward hat auch ein Y mit einem Strich durch. Und das ist eindeutig Edward. Man erkennt Edward sehr gut an seinen Schulterplatten. Okay, hier ist dann noch eine Statue von Edward. Und es gibt auch zwei Statuen von Ivi mit verschiedenen Symbolen. Ein, einmal die da und einmal die. Ich weiß nicht, ob die da oder da war. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Statuen sich leicht voneinander unterscheiden. Und wir halt die Symbole von der richtigen Statue nehmen müssen. Und da beide Symbole von Ivy nicht funktioniert haben, gehe ich davon aus, dass, die Sta äh, dass das Symbol von Edward falsch war. Augenblick, hier ist ja noch ein Edward. Warum habe ich den vorhin nicht gesehen? Oder ist das der... Ed nee, da ist ein Edward. Hier ist ein Edward. Und es muss doch der Edward sein. Acht mit einem Strich daneben. Also der sieht auf mich... Auf alle Fälle sieht der aus wie Edward Kenway. Behalten wir die Acht mit einem Strich daneben im Kopf. Sind es seine Stiefel, die anders sind? Die Farbe von seinem Gewand? Kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, der da hinten ist der richtige. So würde es zumindest Sinn machen für mich. Dass der letzte der richtige sein wird. Gut. geben wir Edward die 8 mit dem Strich daneben. Und Ivy bekommt für mich nochmal das Eva. Ich bin der Meinung, das Eva cooler. Sehr gut. 8 mit dem Strich. Jetzt aber. Nichts. Okay, dann kriegt Ivy doch. Doch dieses Symbol? Immer noch nichts. Gibt es noch eine zweite Dekop-Statue? Oh, lol, ich habe einfach random probiert. <lacht> Das hier wird merkwürdiger und merkwürdiger. Welche Geheimnisse gibt es noch hier unten? Gucken wir mal nach. Aber, na gut, dann habe ich wohl die richtige Jacob-Statue gar nicht gefunden. Was ist das? Was ist das? Jetzt muss ich die sammeln. Okay. Gesammelt. Dü dü. Noch einer. Ich will nicht runtergehen. Oh. Komme ich denn da hoch? Oh, da oben sind Plattformen gewesen. Dann nehme ich die auch. Also in Assassin's Creed könnte ich jetzt diese Wand hier einfach hochklettern. Aber das hier ist ja nicht Assassin's Creed, also nehmen wir die Treppe. Haben wir einen? Oh. oh! Was war das denn? Warst du nie im Animus? Oder was? Okay. Wie komme ich denn da rüber? Hä? Wie soll ich da rüberkommen? Ich kann ja hier nicht... LOL. Ich kann ja hier nicht klettern. Ich kann nicht richtig springen. Ich brauche einmal kurz die Assassin's Creed-Steuerung, please. Kann ich die benutzen? Nein, kann ich nicht. Also, ich weiß ja nicht, was ihr euch da hierbei gedacht habt. Aber diese Plattform muss ein bisschen weiter runter. Und diese Plattform hier muss ein bisschen höher. Ich mache jetzt einfach mal G-Sprengen. Hä? Ha! Hey, jetzt hab ich's geschafft. Okay, ich muss halt Leertaste spammen für so parkour Verstanden. Jetzt muss ich hier runter, please. Oh, hier ist Jacob. Und diesmal auch mit dem Stab. Verstehe, es geht auch um die Ausrüstung, die er hat. Dann geht's hier jetzt weiter. Tada! Hey, wie bin ich hier hingekommen? Habe ich den hier vergessen? War ich hier nicht. Ach, ich war einen drunter. Oh, verstehe. So, die haben wir jetzt alle. Also muss ich jetzt hier zurück. Und weiter hier lang. Wenn ich hier runterfalle, dann. RIP. Und ich habe ja eben gemerkt, wie leicht das passieren kann, wenn ich Leertaste nicht spamme. Aber das müsste jetzt der letzte sein, oder? Ja. Und ich kann wieder hier hin. Back to the roots. Wir öffnen die Tür. In ich Wirklichkeit hat sie sich die Dinger nur eingebildet. Sie hat einfach nur ein paar Kohle gemacht, um anzugeben. Da hinten einfach so ein Jesus. Okay. Stellt euch vor, das hier ist alles unter dem Buckingham Palace. Das ist auf jeden Fall nicht die Gruft, von der ich gesprochen habe in Assassin's Creed Syndicate. Sondern halt wirklich so eine Vorgängergruft. Na, wir sammeln einfach mal. Ein hübsches neues Outfit. Ich kann's nicht glauben. Es passt. Natürlich passt es. Warte mal, ich habe jetzt Fähigkeit drauf. Was ist diese Fähigkeit? Kann ich mich damit unsichtbar machen? Aufpassen, Darcy. Durchsucht die Gruppe, findet die Artefakte. Der Eindringling ist sofort zu erschießen. Verstanden? Ja, Sir. Wenn ich hier nicht rauskomme, bin ich erledigt. Okay, ich habe die versteckte Klinge. Ich habe Assassinentraining. Lass dich im Tarnmodus längere Zeit nicht entdecken und doppeltippe auf Leertaste, um auszuweichen. Ja, die Adlerdrohne natürlich. Versteckte Waffe, Pfeile. Versteckte Waffe, Kugeln. Pfeile finde ich cooler. Erstmal Gebiet Auskundschaften hier. Die können offensichtlich nicht klettern. Ich glaube, die. ich bin hier oben komplett sicher. Und dann, unser Ziel ist es, Graham zu töten. Da haben wir noch einen. Ey, du da. Na? Oh, das schockt die Leute nur kurz. Okay. Oh, es gibt diese. Diese gefällt mir. Halt, äh, stopp! Assassin's Creed. Hä? Seid ihr dumm? Ihr schießt nicht mal zurück. Meinetwegen. Das einzige, was ich komisch finde. Ich kann jetzt diesen machen. Aber wie soll... Dafür muss ich ja auch Leertaste spammen. Aber wie soll ich jetzt diesen Parcours hier schaffen? Oh, ich schaffe ihn trotzdem. Ich schaffe ihn nicht. Ich bin komplett runtergefallen. Ah. Verdächtige geflohen ach komm, jetzt greif mal die Leute an Trau dich Trau dich Ja man Oh, sie ist sogar gestorben Das war's jetzt mit meinen Fallen Macht es nur noch Wenn ich das hier drehe ah, schade Bist du lebensmüde? Und auch rumgefallen Versteckte dich Aber und wie sehe ich denn jetzt, jetzt aus? Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Aber ich kann mein Assassin's Creed Ding gerade nicht machen. Ich kann mich auch halt nicht unsichtbar machen. Weißt du was? Mir nee, egal. Nicht auf mich schießen. Hey, Ab und weg. Ich hab's noch drauf. Und du, sorry, Bro. Das war gerade ein bisschen weird alles, aber okay. Ja, wie in Assassin's Creed wieder. So eine Todessequenz. Weißt du, der ganze Kapuze und Duck ist schon ein paar Jahrhunderte nicht mehr. Vielleicht verstehst du nicht, was hier los ist. Ich habe dich getötet. Du bist tot. Und ich darf nach einem guten und erfolgreichen Leben sterben. Was man über deine feige Bruderschaft hingegen nicht sagen kann. Sei vorsichtig. Weißt du, ich würde dich und deine Leute so viel mehr respektieren, wenn ihr mein Angebot, die Stadt zu verlassen, abgelehnt hättet. Wenn ihr geblieben wärt und gekämpft hättet. Mich zu töten ändert nichts. Die Templer sind überall. Und deine Bruderschaft hat zu viel Angst, um zurückzukommen. Du willst meinen Rat? Finde bessere Leute zum Kämpfen. Das sollte nicht so schwer sein. Okay, Bro. Aber wer. Er hat keine Ahnung, wovon er redet. Genau. Dann gehen wir mal wieder raus. So, und jetzt kommt die Polizei, alle werden verhaftet, Beckley wird abgeschaltet, Happy End. Oder doch nicht. Ich habe Darcy's Signer. Hallo, was haben wir verpasst? Was ist passiert? Westerly ist tot und die Gruft ist sicher. Fürs Erste. Ich kann die Stadt auf keinen Fall verlassen. Wenn meine Vorfahren es mit den Templern aufnehmen konnten, schaffe ich das auch. Aber ich brauche eine Bruderschaft. Ich will ja auf niemanden mit dem Finger zeigen, aber es. Der zeigt nicht irgendwie auch sowas wie eine Bruderschaft? Bruderschaft, Schwesternschaft, Geschwisterschaft, was auch immer schafft. Wenn du dich für die Stadt einsetzen willst, nehmen wir dich. Und unter uns, es schadet auch gar nicht, dass du eine Art Ninja mit uralten Superkräften zu sein scheinst. Hm. So jemanden haben wir noch nicht. Ha, ich werde darüber reflektieren. Sie ist nicht ganz so Ninja wie die meister Assassinen aus den Assassin's Creed Teilen. Aber man kann ja auch nicht erwarten, dass sie die komplette Assassin's Creed-Movement-Mechaniken von damals in dieses Spiel jetzt nochmal mit einbauen. Einfach nur für diesen einen Charakter. Aber, oh, ich bin ganz zufrieden. Kann ich sie jetzt auch wirklich spielen? Nee, zumindest sehe ich sie hier nirgendwo. Schade. So, es gibt jetzt nur noch äh, diese Mission von Caitlyn. Dann gibt es hier noch so Punkte, hier steht neue Missionen. Also das hier ist die von Caitlyn. hier steht neue Missionen. Man weiß nicht, was es sein könnte. Wenn ihr Lust habt, dass ich das auch noch mit euch spiele, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn niemand einen Kommentar schreibt, dann war das jetzt die letzte Folge Watch Dogs auf meinem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und... Ciao!